Wir möchten euch heute zeigen, wie wir die RFID-Karten an der Außenstation anlernen. Dafür halten wir die Masterkarte vor die Station. Die Station piept und geht im Programmiermodus und nacheinander alle anzulernenden Nutzerkarten und schließen den Vorgang mit der Masterkarte wieder ab. Wir können natürlich auch Master- oder Nutzerkarten über die evms software einlernen, indem wir entweder in der Zugtrittsverwaltung die auf der Karte stehenden Codes manuell eingeben oder mit einem Kartenlesegerät diese Karten auf die entsprechende Wohnung anlernen.